Und zwar spielen wir natürlich GTA 5. Ich dachte mir so, ach, solange ich noch kein PC habe, solange ich noch arm bin, spiele ich einfach GTA 5. Das ist ein wahrer Slav hier mit diesen Klamotten hier. Oh, Ludendorff noch jämten vor neun Jahren. Okay, sechs Stunden später. Oh. <lacht> gib mir das Geld, Mann, gib mir das Geld. Ja. Pech. Okay. Auf damit oh. oh der wurde angefahren pech du ja klar alter komm schon hier dieses auto aim ja. oh, Vater, Hölle, komm. so wo ist der andere da ist also noch jemand Oh, komm, alle verfehlt, oder was? Los, ab in die Karre, ab in die Karre! Los, Trevor, schießt mit dem Gewehr ohne Magazin! Easy. Ja, ja, komm, komm, komm, wir schaffen's, wir schaffen's, wir werden den Zug besiegen! Der wurde gar nicht getroffen, aber okay. Ich meine, der hat nicht mal eine Wunde da. Ja, der hat da nicht mal eine Wunde, Alter. Wozu rumballern? Wir gehen einfach hier und dann fertig. Hat sich geklärt. Er kann nicht schießen. Doch, er kann schießen. Er hat jetzt ein Magazin. Er hat jetzt ein Magazin. Ich glaube, Michael, du musst dich nicht so verstecken, wenn sie da Brad vergraben haben. Ich meine, Brad sieht kein bisschen ähnlich aus wie Michael und die haben ihn ja irgendwie da reingelegt und dachten sich so: Ja, das ist Michael. Oh, mein Kinn juckt. Oh, ja. Schön.